Hello, hallo. es wird immer später, äh, aber ich bin immer noch da. Schön, dass ihr auch noch da seid. Ähm, ich mache wieder das Drupa-Logo an. Kürzere Erklärung, ich bin der Flo und ich erkläre euch ein bisschen, wie das Video-Equipment vom Drupal ev verwendet werden kann. Ähm, es gibt inzwischen Videos, ähm, wie man die Hardware ähm, vom Videomischer bedient, ähm, rudimentär, wie man das Hyperdeck bedient, also das Aufnahmegerät, ich habe die Konverter schon erklärt. Ich habe die Kamera in zwei Videos erklärt. Das, was eigentlich noch übrig bleibt, im Großen und Ganzen, ist die Softwarebedienung vom Videomischer, also vom, vom Blackmagic Television Studio HD, heißt er, glaube ich. Und was ich dann noch habe, ist der Cerebo Live Shell X. Und ja, danach geht es eigentlich mal noch an ein video das erklärt wie man das ganze setup zusammen verwenden will und dann voraussichtlich auch in einer anderen location ähm, damit man einfach so ein bisschen mehr diese live atmosphäre hat da schaue ich dass ich dann noch eine location bekomme gut was ich mache ich will jetzt hier einfach mal ähm, noch mit der hand gleich mit dem pc ähm, mein notebook als als device aus und was ich gerade sehe ist dass ich das Netzwerkkabel nicht eingesteckt habe, das ich natürlich zwingend brauche. So super vorbereitet. Ist was anderes, aber nicht ganz so schlimm. Ähm, sprich, ich nehme hier mein Notebook und werde jetzt noch mit dem Finger umschalten, aber den Rest mache ich jetzt an meinem Notebook. Das heißt, ich habe hier eine Software und die zeigt das Interface. Und dafür schalte ich hier oben das Logo mal aus. Jetzt habe ich es doch mit dem Finger gemacht. Ich mache es wieder an mit dem Finger. Und man sieht hier schon ähm, den Auto-Button. Man hat hier eine Software, die ähm, genau das macht, was eigentlich auch dieser, dieser Blackmagic ähm, Videomischer macht. Und zwar habe ich hier diese, diese acht Knöpfe und ähm, ich blende jetzt einfach mal über auf die, äh, auf die andere Kamera. Das war die HD2 und drücke hier unten den Autoknopf. Und jetzt seht ihr quasi ähm, das von unten. Moment, ich gehe nochmal zurück, damit ich, weil ich die Kamera anscheinend gerade verstellt habe, beim Kabelziehen. So, jetzt blende ich nochmal rüber und... Sprich, diese acht Knöpfe, die hier sind, sind auch die acht Knöpfe, die ähm, hier im Bild zu sehen sind. Einmal hier oben das Programm und die Vorschau. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf die 2 drücke, dann macht er den harten Cut. Genau. Und wenn ich jetzt auf, ähm, wieder auf mein Präsenter-Device gehe und sage hier unten Cam 1 zum Beispiel, dann ist das nur im Vorschaufenster und entweder mit Cut wird dann direkt schnell gekattet oder mit dem Autoknopf wird gefadet. Und ähm, das sieht man hier auch. Das kann man entweder durch die beiden Knöpfe machen, manuell oder äh, automatisch meine ich, oder eben manuell mit diesem Schieberegler. Und da hat man auch die Möglichkeit, dass man eben wieder zurückgeht oder eben nur halb. So. Was ich noch für eine Möglichkeit habe, ist, dass ich hier direkt reinklicke und sage, ich möchte, dass die Überblendung beim nächsten Mal 5 Sekunden dauert. Und dann macht er eben die Nachsammel. Und ich kann aber eingreifen und direkt den Fader wieder bewegen. So, wie gesagt, eine Sekunde ist eigentlich eine schöne sanfte Angelegenheit. Die machen wir wieder zurück auf eine Sekunde. Ich stehe mal wieder zurück. So, ähm, was haben wir noch für schöne Sachen? Wir haben einmal Black. Und das Schöne ist, achso genau, weil ich das oben im Programm gemacht habe, ist das natürlich auch, ähm, auch direkt schwarz. Ähm, wir haben diese Farbstreifen, die ich vorhin schon mal hatte und wir haben die Color 1. Und ich finde es gerade interessant, weil die Color 2 wird mir hier an der Stelle gar nicht angezeigt. Ähm, aber gut, soll so sein. Dann haben wir äh, MP1 und MP2, also unseren Media Player 1 mit der Drupal-Grafik und Media Player 2 mit dem Duplikon in der Ecke die wir als äh, Start- und Endsequenz nehmen wir quasi das hier und als, ähm, als Watermark nehmen wir diesen. So, was haben wir noch? Wir haben hier die, die nächsten Übergänge und da kann ich eben definieren, dass der Key 1, ähm, der hier drüben, Upstream Key 1, dass der eben in den nächsten Übergang mit reinkommt. Und ähm, hier haben wir eingestellt jetzt, dass eben DVE, unser, ähm, unser upstream hier sein soll. Das war quasi unsere Picture-in-Picture-Funktion. Und ähm, dadurch, dass die jetzt eben für den nächsten Übergang mit, mit integriert ist ähm, und eben auch das Bild, was von, von hier kommt, kann ich jetzt hier überblenden. Und das, was er dann zeigt, ist eben die Kamera plus zusätzlich ähm, das, äh, das upstream Key-Device, in dem Fall eben der, das präsente device Genau, das heißt, ich mache jetzt eine Überblendung, also jetzt, das wäre quasi ähm, der Fall, ihr habt ganz groß das Bild vom, vom Redner oder von der Rednerin und wenn ich jetzt überblende, dann wäre das quasi, dass man die, die, äh, den Speaker oder die Speakerin sehen kann und die Folie aber immer noch eingeblendet im Bild bleibt. Sprich, was da auch natürlich sinnvoll ist, dass die Kamera nicht in der Totalen auf, auf jemanden ist, sondern eben ein bisschen seitlich, damit man noch Platz hat, die Folien dann einzublenden. Genau. Ähm, hier natürlich ein bisschen schöner alles zum Einstellen. Das heißt, ich kann, also wenn ich jetzt hier umstelle auf Luma, dann würde er ja eben als nächsten, ähm, als nächsten Effekt den Luma Key nehmen oder eben Chroma oder das Muster. Sprich, ähm, Muster würde so aussehen, kann ich auch dann direkt bearbeiten und... Ähm, er würde dann eben so lustige, lustige Sachen draus machen. Ähm, aber wie gesagt, das, was wir eigentlich wollen, ist dann Picture-in-Picture. Picture. Und da hat man eben die Möglichkeit, ähm, gehen wir mal auf Auto, zack. Und da haben wir eben die Möglichkeit, hier dann zu sagen, äh, wir möchten das verschieben. Und ähm, das geht dann eben auch, also entweder per Eingabe von Zahlen mit einem Up- und Down-Button oder wenn man davor auf, auf das X und Y geht, kann man auch mit der Maus dann quasi die Zahl größer und kleiner ziehen. Ähm, ja, muss man einfach ausprobieren, wie man es am liebsten mag. Ähm, man kann nochmal eine Maske definieren dafür und einen Schatten. Ähm, scrollen, also ich blende nochmal über ähm, und kann zum Beispiel hier sagen, also ich habe den Rand jetzt ganz ganz schmal gemacht, aber den kann man auch, auch größer machen und, oder also nach außen gehend oder nach, nach innen gehend. Und ich habe den jetzt relativ weich gemacht vorhin und man kann den aber auch noch mal von der Intensität verändern. Natürlich kann man auch eine andere Farbe nehmen, wie man mal irgendwas, was in Richtung Drupalblau geht zum Beispiel. Dann hätten wir hier einen blauen Rahmen. Also da sind einem keine Grenzen gesetzt. Ich denke, das aber ist aber ein ganz dezenter Rahmen, den man kaum sieht, wenn man überhaupt einen haben will. Die beste Wahl ist dafür. So, das heißt, ich mache den wieder ganz klein. So. Ähm, ja, so viel dazu. Jetzt blende ich wieder über. Diesmal mit dem Mauszeiger hier auf, auf dem Ding hier. Ähm, das machen wir wieder zu. Hier oben haben wir noch den Farbgenerator sitzen. Da sind eben diese zwei vordefinierten Farben drin. Und hier kann man auch auch wesentlich bequemer natürlich dann die Farbe umstellen oder eben direkt auch eine Farbe auswählen und den HTML-Wert, also den RGB-Wert eingeben, was natürlich auch viel, viel schöner ist, als, als wenn man ähm, da rumscrollen muss. Genau, eben Definition für Farbe 1 und Farbe 2, wenn man es denn benötigt. Äh, man kann die Übergänge auswählen, kann direkt sagen, also hat zum einen den, den Überblick und kann aber dann auch, auch eben nochmal die Konfiguration dafür vornehmen und hat eben auch... Ähm, diesen DVE-Übergang. Also nochmal so einen manuellen vom Bildprozessor. Gut. Wir haben den Downstream Key. Da ist wie gesagt eingestellt, dass das Wasserzeichen oben in der Ecke eingestellt ist, äh, angezeigt wird, sprich wenn ich hier diesen Knopf drücke. Und ähm, da ist eben die Geschwindigkeit, welches äh, Video-Source dafür verwendet wird, äh, was die Keyquelle ist, also welche Farbe das haben soll. Ähm, das können wir mal probieren, wenn wir den einschalten. Und ich eben normalerweise benutze ich Form multipliziert. Jetzt kann ich mal den versuchen. Äh, ob ich manuell irgendwie hinbekomme, dass es besser aussieht. Aber wie mir scheint, ähm, es ist es tatsächlich sinnvoller, wenn man, wenn man einfach den Form multipliziert nimmt. Ähm, genau. Letztendlich lässt sich eben noch ein zweiter Key belegen und dafür müsste man aber dann den zweiten Media Player aufgeben oder man kann auch äh, ein externes Gerät verwenden. Das wäre zum Beispiel sinnvoll, ähm, also sinnvoller Anwendungsfall. Moment, jetzt zeige ich euch nicht wieder. Genau, stimmt schon. Ähm, das wäre zum Beispiel ein sinnvoller Anwendungsfall, wenn ihr... Ähm, zum einen hier oben das, das Wasserzeichen haben wollt und das zum Beispiel aus dem äh, Media Player tatsächlich kommt, den ihr jetzt nichts geht, weil ich natürlich das Fenster genau davor habe. Also im Media Player würde ich quasi das reinladen. Und unten könnte man noch einen Spruchband reinmachen, also den Titel von der Session und, und den Namen vom Speaker oder der Speakerin. Und das würde man dann eben über den Key 2 zum Beispiel reinholen, beziehungsweise umgekehrt, weil Key 2 ähm, wäre ja fast dauerhaft drin und, und Key 1 könnte man dann quasi immer zwischenzeitlich einblenden und ausblenden, damit nochmal die Information da ist, welche Session schaut man eigentlich gerade an. Genau. So, äh, soviel zum, zum Downstream-Key. Halt, ich wollte ja mal hier drücken. <lacht> dann haben wir die ablende ähm, Da geht es eigentlich nur um diesen äh, Fade-to-Black-Effekt. Ähm, den Button haben wir, ach genau, hier unten ist er, also um den hier geht's dabei. Sprich, wenn ich hier die Werte ändere dann müsste und ich recht habe, dann müsste das eigentlich auch an einer anderen Stelle dann sein. Genau, hier sieht man schon, jetzt zählt er drei Sekunden runter. Dass er auf schwarz geht, ich gehe wieder zurück. So, jetzt stehen die drei Sekunden da. Und umgekehrt, wenn ich hier natürlich eine Sekunde eintrage, dann sollte der hier drüben auch wieder rüberspringen, genau. Und man kann eben einstellen, ob Audio auch ausgehen soll. Dabei ist eventuell keine blöde Idee, weil dann, dann ist es auch gleich ausgefadet. Was wir noch haben, ist hier eben den Media Player. Ähm, da gibt es verschiedene, also zwei Optionen drin. Das eine ist eben die Auswahl für den Media Player. Äh, hätte man jetzt einen äh, höherwertigeren Videomischer dann wäre es tatsächlich so, dass man, dass man auch Videosequenzen mit äh, reinbringen könnte. Ähm, sprich, wenn man, ähm, wenn man ähm, tatsächlich von einem Sponsoren oder vom Event einen kurzen Videoschnipsel hat mit 5 Sekunden, dann könnte man den direkt einspielen über diesen Media Player. Ähm, ist eigentlich eine, eine coole Sache, aber in der Preisklasse eben nicht vorhanden. Ähm, das heißt, hier kann man einfach nur auswählen, was ist... Ähm, was ist eben die, ähm, ja, in diesem media -Deck geladen. Sprich, wenn ich hier auf das Mischpult gehe, dann verschwindet oben rechts gleich das Duplikon und das wird eben verwendet und der schwarze Anteil, weil das, was so eingestellt ist, ähm, ist dann wieder die transparente Komponente. So, aber macht so alles keinen Sinn. Nehmen wir wieder das Duplikon-Wasserzeichen und das schalten wir auch gleich wieder aus. Hier, genau, kann man hier auch überfaden so ähm, und hier unten haben wir die hyperdecks und es ist tatsächlich so das habe ich auch schon in einem der anderen videos erwähnt ähm, wenn die geräte mit netzwerkkabel miteinander verbunden sind und man in der einstellung äh, sagt welches hyperdeck ähm, an, an welchem von diesen vier stellen steht dann kann man tatsächlich ähm, hier aus dem media player heraus das, das hyperdeck steuern das heißt ich könnte jetzt auf stop drücken was ich natürlich äh, nicht mache und äh, man könnte aber auch Videos laden, also Videosequenzen und könnte die als Zuspieler verwenden und, und damit ich eben nicht an einem Gerät rumdrücken muss. Ähm, Moment, ich blende mal wieder zu mir. Und damit man nicht eben hier an diesen Geräten rumdrücken muss, ähm, hat man eben die Möglichkeit, das Ganze auch in der Software zu machen und, und hier dann eben die, die Zuspieler, also die Matzen, heißt ja ähm, im Öffentlich-Rechtlichen, ablaufen zu lassen. Und ähm, wenn man jetzt den, ähm, das USB-Kabel äh, anschließen würde am Gerät und am Notebook, dann wäre man auch in der Lage, direkt auf dem, auf dem Computer aufzunehmen. Genau. So, was haben wir hier noch? Ich gehe nochmal zurück auf Palette. Was haben wir noch? Wir haben hier unten äh, das Medienfenster. Und hier sieht man dann auch, was ich quasi ähm, ähm, was ich in den Player reingeladen habe. Da kann ich zum einen die Grafiken wieder rauslöschen. Oder ich könnte dann auch irgendwelche anderen reinladen, sprich ich könnte mal gucken. Ähm, hier das zum Beispiel ein lustiges Bild. Tag der Woche, wer mit mir bei Facebook be ähm, befreundet ist, der kennt diese Dinger. Dann kann man das nehmen und kann zum Beispiel da reinladen. Und wenn ich jetzt die Überblendung mache, also ich gehe hier auf den Mischer, sage ich möchte als nächstes den Media Player 1 haben. <lacht> Und was ich jetzt noch sage, ist, dass ich nicht äh, wieder dieses Fenster unten haben möchte. Also das Picture-in-Picture -Picture mache ich hier eben mit dem Key 1 und mache die Überblendung. Ja, ähm, Kann man jetzt drüber lachen oder auch nicht, ich finde es witzig. Okay, so und äh, sprich hier in diesem Media Player kann man dann eben die Grafik auch wieder rausnehmen, insofern es eben aktuell nicht äh, ausgewählt ist. Also muss ich jetzt hier erstmal wieder in den Media Player gehen, sag wieder, ich möchte gerne die Grafik Nummer 6 haben. Das war mein Duplikon mit der... nee, stimmt nicht. Ähm, das war Richtige. Und, ähm, und möchte aber das hier wieder rauslöschen. Und es war tatsächlich so, beim Drupal Camp in Essen, sobald man den Stecker abgezogen hat, dann ähm, waren die Grafiken weg. Und durch eines der letzten Updates, die ich machen konnte, war es aber dann so, dass die Grafiken zum Glück jetzt drin bleiben. Das heißt, man muss sich keine Gedanken machen, dass man immer ein Notebook neben dem Gerät braucht. Wir haben hier unten dann noch zwei weitere Buttons. Der eine ist der Audio-Button. Der zeigt eben an, wo gerade Ton kommt und was eingeschalten ist. Das ist im Grunde... Äquivalent zu, jetzt mache ich es auch nochmal mit der Hand, ist eben äquivalent äh, zu den Knöpfen hier oben. Also diese On-Buttons sind quasi ähm, hier oben diese Knöpfe. Sprich, ich mache jetzt einfach mal von HD 3. Äh, wo schaltet man es ein? Hier unten macht man es an. Das heißt oben ist die rote Lampe an. Und wenn ich jetzt noch mal überblende, dann sieht man auch hier bei Audio 3 setzt der Knopf an. Also mal Audio 3 ist an. Audio 3 ist an, hier drüben. Und wenn ich jetzt den Knopf in der Software drücke, geht der Button aus. So, ähm, genauso eben die Funktion mit dem Audio Follow Video. Und ähm, was man eben machen kann, ist, dass man ähm, den Audio, also die Audiosignale noch äh, anpassen kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel äh, nach links oder nach rechts mich faden oder wieder in die Mitte zurück. Äh, kann eben die Lautstärke nochmal anpassen. Alles, was man so braucht und äh, rein theoretisch sollte es auch noch erweiterte Funktionen geben. Hm. Das waren sie nicht. Hm. Ähm. Ja, weiß ich gerade nicht, wie man hinkommt. Es kann aber sein, dass ich das gerade mit der, mit der Resolve-Software verwechsel. Aber heißt drum ähm, genau es gibt hier noch den den Master Regler das heißt für die Gesamtlautstärke und hier unten noch mal für ähm, den Kopfhörer Anschluss die Einstellmöglichkeiten dann haben wir noch einen Button der heißt Kamera ähm, den werden wir nicht benötigen das was der jetzt ähm, quasi macht das, ich schaue mal ob man das ganz kurz sehen kann genau der zeigt im Grunde für uns nur an, was, welches Device ist gerade aktiv und diese Regler haben eben keinen Effekt, weil unsere Kamera, die angeschlossen ist, nicht mit dem Rückkanal angeschlossen ist, bzw. nicht rückkanalfähig ist. Das, was man eben machen könnte, wenn es eine professionellere Kamera wäre, dass man direkt die Werte einstellen kann und nicht eben an der Kamera einstellen muss. Sprich, ich könnte den Shutter einstellen und könnte die Farbtemperatur justieren und ja das was man halt als als Profi dann tatsächlich machen möchte. Ansonsten ähm, war es das eigentlich im Großen und Ganzen. Also hier drüben eben noch die die Downstream Kier, sprich ähm, das Wasserzeichen und auf dem zweiten ist ja momentan nichts belegt ähm, und ja was war es eigentlich tatsächlich? bin begeistert. Jetzt klicken wir noch mal zu mir rüber. Kann ich nochmal noch kurz in die Kamera winken. Ähm, das war die Atem Software Control Software, um den Videomischer und auch das Hyperdeck zu bedienen. Ähm, letztendlich die Software gibt es kostenlos beim Hersteller runterzuladen. Ähm, ich denke, auch wenn jetzt mit diesen, mit diesen ähm, Kästen kein, ähm, kein Notebook mitgeliefert wird, wenn man mit dem eigenen Notebook daneben sitzt und sich selbst einen Gefallen tun will, Software installieren und, und glücklich sein, dass man an die Einstellungen um einiges besser rankommt. Wenn auch nicht während dem ganzen Event, aber äh, allein für die Grundkonfiguration, um nochmal zu kontrollieren, dass das picture in picture bild an der richtigen Stelle sind die richtigen... Logos mit eingebunden etc. Dafür ist es wahnsinnig praktisch und ich arbeite tatsächlich lieber mit der Software und mit einer Maus, nicht hier mit dem, mit dem Touchpad vom, vom Notebook. Und da gibt es dann eben auch nochmal ein Feature. Mal gucken, ob ich das noch, noch auspacken kann. Aber das ist auch nochmal eine, eine coole Sache, die, die das Ganze erweitert, weil das Protokoll ist, ist so halb offen und da gibt es Software für. Aber mal gucken. Ähm, gut. Als nächstes, was ich aufnehme, nicht was ihr anschaut, aber was ich aufzeichnen werde, ist der Livestreamer. Und das ist eigentlich auch eine ziemlich coole Sache. Habe ich gerade noch ein bisschen rumgespielt, als ich nochmal SD-Karte kopieren musste. Schaut es euch an. Mhm. Und